Mein Name ist Sven Weber, ich leite die Business Unit ARVR Labs der Agenturgruppe MSM Digital. Bei meinem Vortrag hört man, wie man Print und Digital einfach verknüpft und ähm, enorm Mehrwert für Leserinnen und Leser kreiert. Ich bin tatsächlich das erste Mal bei den Print Days gewesen und ich finde es spannend, dass hier ein enormes Know-how vorhanden ist, ähm, und sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Besucherinnen und Besuchern.